Hallo aus dem ganz normalen Wahnsinn. Habt ihr auch das Gefühl, es war gerade erst Weihnachten, Neujahr, unsere guten Vorsätze, weniger Arbeiten, ein bisschen mehr von selber achten? Jetzt haben wir April und wir laufen längst wieder im alten Hamsterrad. Wenn ihr Unterstützung braucht, mehr bei euch zu bleiben und die Angst vor der Überforderung ernst zu nehmen, dann habe ich heute die richtigen Griffe für euch. Nehmt euch die Zeit für euch selber und probiert sie aus. Dankeschön. Wir machen es uns richtig bequem, in einem Sessel oder auf der Couch mit Pölstern. Wir berühren beide Tore 24 am Fußrücken in der Verlängerung der kleinen Zehen. Wir halten diese Tore für mindestens fünf Minuten, wenn möglich länger. Dann greifen wir mit der rechten Hand in die linke Achselhöhle unserem Tor 26. Die linke Hand bleibt am linken Fußrücken. Wieder für fünf Minuten halten. Dann wechseln wir auf unsere rechte Körperhälfte. Wichtig ist, dass ihr es bequem habt und euch nicht verkrampft. Im Anschluss halten wir uns beide Tore 26. So umarmen wir uns richtig selbst. Je länger wir diesen Energiepunkt halten, desto besser ist es für uns. Unser Tor 25 befindet sich am Sitzbein Höcker. Am besten können wir den folgenden Strömgriff im Liegen durchführen. Wir schieben beide Hände unter unser Gesäß, so wir unser Sitzbein spüren können. Wir halten diesen Griff für mindestens 5 Minuten. Wenn ihr erschöpft seid, Angst vor Überforderung habt und vielleicht nicht gut schlafen könnt, dann macht diese Übungen täglich und solange ihr könnt. Ich danke euch fürs Mitmachen und freue mich schon auf Mai.